Des Bundesknödels kostenlose Bereicherung Vor vielen Jahren lebte ein Bundesknödel, der so ungeheuer viel von kostenloser Bereicherung hielt, dass er all seine Macht dafür gab, um recht geputzt zu sein. Eines Tages kamen zwei Betrüger, die gaben sich für gute Freunde aus. Sie sagten, dass sie das schönste Zeug, das man sich denken könne, zu weben verstanden. Die Farben und das Muster seien nicht allein ungewöhnlich schön, sondern die Bereicherung, die von dem Zeuge genäht würde, sollte die wunderbare Eigenschaft besitzen, dass sie für jeden Menschen unsichtbar sei, der nicht für sein Amt tauge oder der unverzeihlich dumm sei. Das wäre ja prächtige Bereicherung, dachte der Bundesknödel. Wenn ich solche hätte, könnte ich ja dahinter kommen, welche Männer in meinem Reiche zu dem Amte, das sie haben, nicht taugen. Ich könnte die Klugen von den Dummen unterscheiden. Ja, das Zeug muss sogleich für mich gewebt werden." Er gab den beiden Betrügern viel Handmacht, damit sie ihre Arbeit beginnen sollten. Sie stellten auch zwei Webstühle auf, taten, als ob sie arbeiteten, aber sie hatten nicht das Geringste auf dem Stuhle. Trotzdem verlangten sie die feinste Seide und das prächtigste Gold. Das steckten sie aber in ihre eigene Tasche und arbeiteten an den leeren Stühlen bis spät in die Nacht hinein. »Nun möchte ich doch wissen, wie weit sie mit dem Zeuge sind«, dachte der Bundesknödel. Aber es war ihm beklommen zumute, wenn er daran dachte, dass keiner, der dumm sei oder schlecht zu seinem Amt tauge, es sehen könne. Er glaubte zwar, dass er für sich selbst nichts zu fürchten brauche, aber er wollte doch erst einen anderen senden, um zu sehen, wie es damit stehe. Er schickte erst seinen Minister, dann den Staatsmann. Beide konnten zwar keine Stoffe sehen, weil sie aber nicht für untauglich befunden werden wollten, schwärmten sie dem Bundesknödel von dem prächtigen Zeug vor. Nun wollte der Bundesknödel es selbst sehen, während es noch auf dem Webstuhl sei. Mit einer ganzen Schar auserwählter Männer, unter denen auch die beiden ehrlichen Staatsmänner waren, die schon früher da gewesen, ging er zu den beiden listigen Betrügern hin, die nun aus allen Kräften webten, aber ohne Faser und Faden. Was, dachte der Bundesknödel, ich sehe ja gar nichts, das ist ja erschrecklich. Bin ich dumm? tauge ich nicht dazu, Bundesknödel zu sein? Das wäre das Schrecklichste, was mir begegnen könnte. »Oh, es ist sehr hübsch,« sagte er, »es hat meinen allerhöchsten Beifall.« Er nickte zufrieden und betrachtete den leeren Webstuhl. Er wollte nicht sagen, dass er nicht sehen könne. Das ganze Gefolge, was er mit sich hatte, sah und sah, aber es bekam nicht mehr heraus, als alle die anderen. Aber sie sagten gleich wie der Bundesknödel, »Oh, ist das hübsch!« Und sie rieten ihm, diese kostenlose prächtige Bereicherung das erste Mal bei dem großen Feste das Bevorstand zu tragen. Die ganze Nacht vor dem Morgen, an dem das Fest stattfinden sollte, waren die Betrüger auf und hatten 16 Lichter angezündet, damit man sie auch recht gut bei ihrer Arbeit beobachten konnte. Die Leute, konnten sehen, dass sie stark beschäftigt waren, des Bundesknödels kostenlose Bereicherung fertig zu machen. Sie taten, als ob sie das Zeug aus dem Webstuhl nähmen, sie schnitten in die Luft mit großen Scheren und sie nähten mit Nähnadeln ohne Faden. Der Bundesknödel zog blank und die Betrüger stellten sich, als ob sie ihm an jedes Stück der kostenlosen Bereicherung anzogen, die fertig genäht sein sollte. Und der Bundesknödel wendete und drehte sich vor dem Spiegel. Die Kammerherren, die das Recht hatten, die Schleppe zu tragen, griffen mit den Händen gegen den Fußboden, als ob sie die Schleppe aufhöben. Sie gingen und taten, als hielten sie etwas in der Luft. Sie wagten es nicht, es sich nicht merken zu lassen, dass sie nichts sehen konnten. So ging der Bundesknödel unter dem prächtigen Thronhimmel auf die Straße. Keiner wollte es sich merken lassen, dass er nichts sah, denn dann hätte er ja nicht zu seinem Amte getaugt oder wäre sehr dumm gewesen. »Aber er hat ja gar nichts an«, sagte endlich ein kleines Kind. »Hört die Stimme der Unschuld«, sagte der Vater, und der eine zischelte dem anderen zu, was das Kind gesagt hatte. »Aber er hat ja gar nichts an«, rief zuletzt das ganze Volk. Das ergriff den Bundesknödel denn das Volk schien ihm recht zu haben. Aber er dachte bei sich, nun muss ich aushalten. Und die Kammerherrin ging und trug die Schleppe, die gar nicht da war.